Heute geht es um die schnelle Küche, also jedes Gericht unter 30 Minuten. Wir werden auch die Glückswachteln besuchen, die hören nämlich Johann Sebastian Bach. Warum das so ist, das werde ich für euch herausfinden. bei natürlich gekocht, ja alles sprießt jetzt aktuell schon im Frühjahr und äh, wir schauen natürlich auch, was es im Garten so gibt und zwar beim bio Christian Fleiß. Vielleicht hat er auch ein paar Sachen für mich, die ich für meine Gerichte verwenden kann. Aber vorher braucht man natürlich unsere Challenge von der Bettina. Ja Markus, ich bin ja so ein richtiger Fan von der schnellen und unkomplizierten Küche. Und dabei soll es gesund sein und alles enthalten haben, was so die Natur saisonal zum bieten hat. Und das wird heute dein Challenge. Alle deine Gerichte sollen nicht länger dauern wie 30 Minuten. Und nachdem du zum Christian Fleiß fährst, baust du dort genau alles ein, was der Garten so zum bieten hat. Zusätzlich noch Topinambur, dann die Hopfentriebspitzen und Melisse frisch und in Form von Öl. Das kriegst du heute von mir. Danke Bettina. Ja, 30 Minuten. Das klingt uh, sehr spannend, aber ich glaube, das werde ich hinkriegen. Und darum werden wir jetzt keine Zeit verschwenden und gleich einmal zum Christian Fleiß fahren und dort die Vorspeise kochen. Servus, Christian! Ja, du hallo bist Markus. da schon fleißig dich, am Werken. Ja. Servus, ja, hallo. Ja, Wahnsinn, was da schon alles blüht und wächst bei dir im Gewächshaus. Ja, da tut sich einiges. Du da ist schon ein bisschen Wärme herinnen und natürlich dementsprechend haben wir da schon eine reiche Ernte. Salatwachs, Rucola werden wir uns gerne mitnehmen für unser Gericht. So einen schönen frühlingshaften Salat wenn wir herrichten. Ähm, so alles, was der Garten so hergibt. Wahnsinnig, wow, ja. Was hast du da oben alles? Da sind die Südländer wegen. Das ist natürlich schon dann wieder ähm, Auberginen, Zucchini. Paprika, Mini-Melonen haben wir da, Tomaten natürlich, jede Menge. Da sieht man schon alle möglichen Sorten. Ne? Ähm, Binnenmelone über den Winter, überwinterte Pflanzen zum Beispiel, die jetzt dann schon einen großen Vorsprung haben eigentlich. Ne? Und da hinten noch alles ähm, Und wie gesagt, ansonsten haben wir natürlich auch dazwischen immer wieder ähm, Junglauch und, und Knoblauch drinnen, Jungzwiebel drinnen. Ähm, Erbsen haben wir da auf der Seite. Ne? Ich finde das bei dir immer toll, weil bei dir ist das so ähm, geordnetes Chaos. Also, so ja, das der Bescheid Salat mit, die, mit dem Frühlingslauch und die Tomaten sind herinnen und der Sellerie wächst herinnen. Also, ich finde das wirklich äh, eine super Geschichte. Ja, das ist eigentlich die Mischkultur, wie man so sagt. Ja. Ne? Das ist ähm, geordnetes Chaos, das ganz gut. Ja. Das ist wirklich ähm, ein bisschen chaotisch, aber es hat doch alles seinen Sinn. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir noch gleich los mit unserem Salat, ja. oder? Genau, ernten wir gleich ein bisschen an Salat, was wir so haben da. Mischsalat haben wir da. Schönen Pflücksalat. Das sind, so, das sind jetzt ein bisschen zum Ausschneiden, dass sie nicht ganz so dicht werden. Das wächst dann einfach wieder nach ne? und im Endeffekt ähm, kann man es dann in eineinhalb Wochen, zwei Wochen wieder schneiden. Ne? Da haben wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen Rucola. Das ist, ja gesehen, der ist schon eigentlich ähm, ein bisschen drüber. Den haben wir schon mal zurückgeschnitten. Aber wie gesagt, wenn es jetzt warm wird, dann schießt er natürlich innerhalb von kurzer Zeit in die Blüte. Und da tut er mehr. wie Sie sagen, das ganz gut, wenn wir da ein bisschen was wegschneiden und gleich verarbeiten. Ne? Ja, unser Salat haben wir. Super, perfekt. Dann kommen wir eigentlich zu deinem Kochplatz. Halt mal genau. schön, oder? Und den Rest haben wir schon vorbereitet. Sehr gut. Dann können wir starten. Christian, was hast du für einen Tipp für die Hobbygärtner unter uns? Am ist eigentlich, man düngt äh, biologisch, das heißt, da kann die Pflanze eigentlich ähm, kaum überdüngt werden und ähm, da ist natürlich der eigene Kompost am besten geeignet. Oder man braucht so einen, einen Wurmkompost oder einen Kübel, wo man seine eigenen Abfälle verkompostiert. Und das Zweite ist die Zeit, also man sollte sie ähm, in Geduld üben, das heißt einfach ähm, nicht keinen Stress kriegen, ähm, es wächst mit den Jahreszeiten eigentlich schön dahin. Ähm, wenn man jetzt sagt, man pflanzt im Frühling einen Salat und dann danach mit den Südländern, die Eisheiligen, da kommen dann die Paprika oder Chili oder Tomaten ins Spiel. Und dann zum Schluss ähm, kann man ja unter diesen Tomatenpflanzen schon wieder einen Vogelsalat aussehen oder einen Spinat. Dann hat man bis im Winter hinein eigentlich immer kontinuierlich Ernte. So, wir sind jetzt da in unserer wunderbaren Outdoor-Küche und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und wir haben jetzt 30 Minuten Zeit, das heißt, wir haben Druck und los geht's. Wir machen einen schönen Frühlingssalat und dann nehmen wir die ganzen Zutaten her, was wir jetzt haben an frischen Kräutern, die Erbsenkresse, Radieserl, Jungzwiebel, aber auch die Topinaburspargel und die Rapunzelglockenblume werden wir einbauen. Und für die Erbsenkresse habe ich nur einen Tipp für euch. Ja, und so Erbsengräse können sich natürlich voll leicht selber anbauen. Getrocknete Erbsen im Bio-Laden kaufen, über Nacht einweichen und dann ähm, einfach aussehen. In so Gefäße, flache Gefäße, mit Erde bedecken, angießen und auf der Fensterbank. In, innerhalb von wenigen Tagen fangen die schon aus Keimen an und dann hat man super frische Vitamine den ganzen Winter lang. Dann stoppen wir gleich die Zeit für die wachtelei und zwar bitte 2 Minuten 20 Sekunden. Und los geht's. Ja, dann werden wir jetzt als nächstes wahrscheinlich die Chips jetzt machen. Topinambur-Chips, die sind ganz einfach. Die machen wir jetzt auch so, dass wir da auch einmal einen Gemüsehubel. mit dem Hobel schneiden man die Topinambur in dünne Scheiben und backen es dann im Pflanzenöl einfach heraus, bis sie knusprig sind. Der Topinambur gehört zu den Korbblütengewächsen und er stammt ursprünglich aus Nordamerika. Aber schon im 17. Jahrhundert ist er bei uns angebaut worden aber dann durch den Anbau der Kartoffel hat er leider mehr und mehr an Beliebtheit verloren, weil er nicht so lagerfähig ist. Er ist ein Verwandter mit der Sonnenblume und wird immer mehr und mehr ein geschätztes Feinschmeckergemüse und das nicht zu Unrecht. Er hat ganz viel Vitamin B1, B3, Vitamin C, Eisen, Phosphor, Kalium, Kalzium und Kupfer enthalten. Er besteht zu 80% aus Wasser und hat dabei kaum einen Fettanteil, dafür ganz viel Ballaststoffe und die aus Inulin und Oleofruktose. Die Kombination ist optimal für unseren Darm, weil die unverdaut durch unseren Dünndarm geht und im Dickdarm unsere Darmbakterien aufbaut. Das ist auch besonders gut für Menschen, die an Darmträgheit leiden. Aber er wird auch Diabetikerknolle genannt, weil er uns den Blutzucker so gut wie gar nicht ansteigen lässt. Der Topinambur kann gegart oder roh verwendet werden. Geraspelt über den Salat oder gedünstet als Gemüse. Als Hauptgericht oder als Beilage ist er super zum Verwenden und ein richtiger Allrounder. Also diese Topinambur-Chips, ne, die sind natürlich herrlich ähm, roh im Salat drinnen, aber auch ähm, knusprig als Topping. Wir frittieren so lange, bis, diese, ähm, bis keine Blasen mehr aufsteigen, dann haben wir schön knusprig. Ja. Man kann sie natürlich dann auch schön herrichten, vorbereiten, das kann man schon am Vortag machen, man hat die geschenknusprigen Chips. Und natürlich dann wir es auch leicht salzen. Und zwar haben wir da selber gemachtes Kräutersalz. Ja, und für jeden Salat brauchen wir auch immer eine gute und heute schnelle Marinade. Ganz genau, so ist es. Dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Senf her. Dann haben wir da einen Honig, ne? einen schönen Salzburger Honig. Ne? Brauchen wir nicht viel, wir haben ja nur ganz eine kleine, ganz eine kleine Menge. Ein guten Opfessig, Opfessig ne? ja. genau, und ähm, Olivenmüll. Das heißt, du brauchst eigentlich dann gar keine Süße mehr, bei der Honig und der Opfessig geben wir eigentlich auch ein bisschen Süße. Ne? Weil der Essig, der Opfessig ist auch leicht. Genau, genau. Der leichte Süße und somit ist das eine schöne, ähm, milde Marinade. Ne? So, jetzt haben wir eigentlich äh, unsere Sachen alle beieinander. Wir haben die Marinade, wir haben die Kerne, wir haben die Chips. Jetzt brauchen wir unseren Salat. Was haben wir da jetzt alles dabei? Da haben wir jetzt einfach ähm, Rucola, verschiedene Kräuter. Ähm, ein Senf haben wir zum Beispiel, einen roten drin, Kerbel haben wir drinnen. Ähm, dann haben wir da Rucola und Salate drinnen. Dann haben wir die kleinen Rapunzel drinnen. Ne? Das sieht man da schön. Ich meine, die werden wir jetzt noch vielleicht einmal so in der Mitte durchschneiden. Da sieht man dann schön zarte, weiße Wurzeln. Ne? Die, was natürlich auch herrlich sind und gut schmecken, so leicht nussiges Aroma haben. Und zum Rapunzel, da sagt uns die Bettina jetzt noch was dazu. Die Rapunzelglockenblume kehrt zu den Glockenblumengewächsen und sie ist in ganz Europa beheimatet. Man erkennt sie ganz leicht von ihren Verwandten den Glockenblumen auseinander. Und zwar die Blüten der Rapunzelglockenblume neigen sich nach oben und die der Verwandten eher Richtung Boden. Man kann von der Rapunzelglockenblume alles verwenden. Die Blüten kann man zum Beispiel verwenden zum Gurgeln, bei Angina oder Halsbeschwerden oder auch zum Auftragen bei Insektenstichen. Für Salat kann man die Blätter verwenden, aber auch jetzt die Wurzel, die kann man verwenden wie Karotten. Über den Salat oder auch als Gemüse. Es ist Inulin enthalten, Vitamin C und Gerbstoffe. Die wirken zusammenziehend, entzündungshemmend, aber auch für unsere Darmgesundheit. Dann starten wir gleich los, oder? Hätte ich gesagt? Ja. Bisschen Olivenöl in die Pfanne, das ist eh schon hoch, ne? Ja. Spargel rein, ne? schneid noch ein bisschen an den Frühlingslauch. Dann haben wir uns eine, da haben wir das schön, das brauchen wir noch ganz kurz in der Pfanne. Und dann haben wir eigentlich schon wieder am Ziel, unser Spargel, der Burspargel ist fertig gebraten. und Wir können eigentlich schon loslegen, Markus. Da haben wir da jetzt noch schon unseren Jungzübel. Die großen, die legen wir uns jetzt da auf, genau wie du sie jetzt siehst. Und die werden wir uns jetzt verwenden, um unsere Salatröllchen da zu machen. Nehmen wir mal ein bisschen einen Salat und wickeln uns das einfach mit dem Jungzübel da ein. Also ja, wir, wir, sind in der Zeit. wir sind in der Zeit. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Deko. Das heißt, wenn wir haben unsere Erbsgesprossen noch genau und ein bisschen eine Blüten. Und dann so eine unsere Chips und die Wachtleier. Genau, dann haben dann wir, dann wir haben wir's. Gut, ich glaube, wir haben Zack. Boah. 23, 12, 90. Super in der Bitte. Zeit. Bitte, perfekt. Oh, eins haben wir noch vergessen. Die, die Sonnenblumenkerne. Schau her. Sehr gut. Bitteschön. Jawohl. Gratuliere, ja. <lacht> super gemacht. Und jetzt würde ich sagen, testen wir Bitteschön. mal, oder? Das ist einmal ein schöner Salat. Mit die Topinampur-Spargel und die Rapunzel. Schön nussiges Aroma. Ja, traumhaft. Ja, danke Christian, dass ich wieder da sein hab dürfen. War eine richtig äh, klasse Geschichte. Und äh, ich mache jetzt noch ein Frühlings Frühlingscarbonara. Und da brauche ich noch so ein, zwei Sachen von dir, die vielleicht cool waren dafür. Da, da habe ich schon was geerntet für dich. Ne? Erbsengräße und ein Knoblauchkraut. Das Knoblauchgrün gehört zu den Liliengewächsen. Und das stammt ursprünglich aus China, Japan, Nepal und Indien. Aber schon in den letzten Jahrzehnten fühlt es sich immer mehr heimisch in unseren Gärten. Das Knoblauchgrün kann von März bis in den Spätsommer geerntet werden. Im August bildet es Blüten und auch die kann man essen. Das Knoblauchgrün hat ähnliche Inhaltsstoffe wie der Schnittlauch und zwar Vitamin C, Vitamin A, Eisen und Phosphor, das positiv für unsere Zellenergie ist. Aber es hat nur ein bisschen mehr Alliin enthalten als der Schnittlauch, das ist nämlich für den Knoblauchduft oder Geschmack verantwortlich. Das Alliin, das ist eine Aminosäure, das sie umwandelt in Allicin, das wiederum wirkt gegen Bakterien und Pilze. Das stärkt somit auch unser Immunsystem. Aber es senkt uns auch den Cholesterinspiegel und die Blutfettwerte. Und wenn man eine Pflanze im Garten vom Maulwurf schützen möchte, dann setzt man einfach das Knoblauchgrün in die Nähe. Der mag nämlich das überhaupt nicht. Klingt gut. Mit der Wachtleier hast du mich jetzt so inspiriert. Den nehme ich jetzt gleich für meinen Carbonara. Und darum werden wir jetzt zum Wachtelhof schauen und uns da noch welche besorgen. Da ja war die klassische Musik bei dir. Wieso das? Ja, ja weil wie wir mit den Wachteln angefangen haben, habe ich mir überlegt, also ich höre selber gerne Musik und einfach, dass, dass ich etwas Besonderes will, auch vom Ei her und auch, dass die Tiere gut geht. Und dann habe ich geschaut, was ist die beste Musik dafür. Und Johann Sebastian Bach, weil ich bin ja auch ein bisschen ein Hex und Johann Sebastian Bach hat die höchst schwingendste Energie. Was ist an Wachteleiern anders als an Hühnereiern? Die Wachtel ist ein Wildvogel und noch nicht so hoch gezüchtet, dass einfach die Verträglichkeit für den Menschen besser ist. Wir liefern eben Bioqualität. Das ist uns sehr wichtig, die Leute, die vielleicht. Äh hühner unverträglichkeit haben, dass die auch in den Genuss kommen, dass wieder Eier essen. Ja, aber du musst auch ein paar essen, ne, damit du auf die Eigröße kommst. Ne? Ja, also so vier bis fünf ungefähr, je nachdem, wie groß das sind. Wie viel hast du da eigentlich bei dir? Ja, das sind jetzt ungefähr 150 Stück. Teilen Sie da jetzt auf die drei Stelle und eben Oberbei. Und was fressen Sie normalerweise? Was ist so das, das eigentliche Futter? Sie also, kriegen da jetzt eben das Biofutter, wo geschaut wird, dass kein Soja drinnen ist, also Mais. Ja. Und, und auch Weizen ist drinnen, es wird auch auf Palmöl verzichtet, also sie kriegen halt von mir noch Wildkräuter dazu, Vogelmiere, Löwenzahn, ja. Klee, solche Sachen mögen sie gerne dazu. Lassen sie sie aufheben? Ja, ja, die kannst du nehmen. machen. Die kannst du schon aufheben. Traum ich Alle sind nicht so. Den schau. Ach. ach, schau. Ja, da du schon ein bisschen ich zu Ich kann nicht so fest angreifen. <lacht> Manche sind. Kuscheliger, gell? Und andere holen dann wieder weg. Ja, die hat da nicht so Lust, glaube ich. Und ich freue mich, wenn ihr unser Video liked und unseren Kanal abonniert. Ich rede jeden Tag mit ihnen und es, sie sind echt gechillt, sage ich jetzt mal. Und, und gechillt und eine gute Musik haben sie auch. Das ist ja. Wichtig, ja. Ich verstehe ich, coole ja. Geschichte. Sie, sie hören es zweimal am Tag, also es ist jetzt so, dass jetzt da der Radio den ganzen Tag ja. rennt, in der Früh beim Steigen und am Abend. Ja, und relativ viel Beleuchtung brauchst du da drin, gell? Ja, also die Wachtel versteckt sie auch recht gern und für die Vitamin-D-Produktion braucht man eben so äh, Tageslichtlampen ja. und weil wir ja Bio-Betrieb sind, schauen wir eben auch auf nachhaltigem Strom in der Salzbohrlacki. Und was ist eigentlich so von dir die Lieblingszubereitungsart, wie ist das du am liebsten? Ja, eigentlich kocht, weil ja, wenn es ganz wachsweich kocht sind, sind es mir eigentlich am liebsten, ja. weil sie sind so cremig mhm. und ja, das ist ja am besten, finde ich. Also ich werde die Eier halt eher als Topping verwenden, weil als Eiersatz sind es mir fast ein bisschen zu schade. Und wir brechen jetzt auf in die Küche und dann werden wir uns eine wunderbare, frühlingshafte Carbonara kochen. So, zurück in der Küche. Wir haben 30 Minuten Zeit, ein bisschen Stress jetzt. Gell? Das heißt, wir schneiden uns jetzt alles vor und dann geht es direkt an den Herd. Was jetzt an den Herd geht, brauchen wir natürlich noch unsere Dotter mit dem Räucherschottenkäse. Den reiben wir da jetzt rein und dann können wir direkt schon mit der Pasta anfangen. Wir liegen gut in der Zeit. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt an unseren Herd. Als erstes brauchen wir natürlich jetzt unseren Speck. Und da fängt es gleich an zu brutzeln. Jetzt küssen wir mit unserem Fond direkt auf. Der Fond soll ausreichen, damit unser Pasta genau fertig ist, wenn der Fond weg ist. Und bevor wir unser Pasta jetzt mit den Dottern und mit dem Käse vollenden, da werden wir jetzt ganz geschwind unsere Wachteleier boschieren. Jetzt brauchen wir noch unsere Wachteleier von unserer Glückswachteln. Und zwar machen wir uns die jetzt auf, so mit einem kleinen Messer ganz leicht aufritzen, geben die in eine kleine Schüssel rein und dann können wir die in einem Wasser mit einem Schuss Essig ganz kurz pochieren. Und als kleiner Energiesporttipp von mir, wenn ihr auf Terran kocht, dann ist natürlich immer ganz wichtig, dass die Topfgröße auch genau zur Platte passt und wenn ihr natürlich Induktion habt, dann spart ihr am meisten Energie. Unser Pasta ist jetzt kurz vorm fertig werden. Wir haben richtig eine gute Zeit. Und zwar binden wir das Ganze jetzt noch mit unserem Dotter. Haben jetzt noch ein bisschen Fond drinnen von unserer Pasta, binden das Ganze jetzt mit unserem Dotter. Kriegen da jetzt eine wunderbar sämige Carbonara. Jetzt vollenden wir unsere Pasta noch mit unserer zweierlei Knoblauch und mit dem wichtigsten, unserem Hopfenspargel. Der Hopfen kehrt zu den Hanfgewächsen. Und er mag total gern feuchten Boden, Sonne bis Halbschatten. Er liebt die Auen oder Waldränder oder auch an Wegesrändern wächst an Zäunen entlang und an Hecken. Der Hopfen, den kennen wir hauptsächlich vom Bier. Die Hopfenblüten, die werden nämlich im Spätsommer geerntet und dann zu Bier verbraut. Er hat zusätzlich nur den Wirkstoff Xanthoholum enthalten und der soll schützend auf unsere Nervenzellen wirken. In der Volksheilkunde macht man gern einen Tee draus, Dinkturen, Bäder oder auch Schlafkissen und Augenkissen. Aber speziell jetzt im Frühling sind diese Hopfentriebspitzen einfach ein Wahnsinn. Da ist die geballte Kraft der ganzen Pflanze enthalten. Und schon im 16. Jahrhundert hat man total gern Gemüse draus gemacht. Aber durch die große Nachfrage an Bier ist es leider wieder zurückgetreten. Beim Hopfen muss man aufpassen, dass man ihn nicht verwechselt mit der wilden Waldrebe. Man kann sie merken, dass der Hopfen rechtsgedreht wächst und dass er dreilappig gezahnte Blätter hat. Außerdem kann man sie nur merken, dass der Hopfen behaart ist und der Stängel der Waldrebe ist glatt. Das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal, dass man den Hopfentrieb nämlich weiter vorne erntet und nicht so weit hinten weil dann kratzt es ein bisschen beim Essen im Hals. Diese Hopfentriebspitzen kann man verwenden wie den Spargel. Absolut ideal für die schnelle Küche. Es ist ganz viel Chlorophyll enthalten und das macht uns nochmal so richtig fit jetzt im Frühling. Danke Bettina, Du, du mich jetzt aber nicht aufhalten, weil ich habe jetzt ein, ein bisschen Stress und bin noch gut in der Zeit. Wir mischen jetzt das alles noch ein bisschen durch und können dann direkt anrichten. Jetzt haben wir unser Pasta im Teller und jetzt können wir noch ein bisschen dekorieren, nämlich mit unserer Erbsenkresse und natürlich die Wachtleier. Und unser Finish mit einem richtig guten Pinzgauer Räucherschotten. Fertig? Stopp! 2032 Bettina, das ist eine Ansage. Gell? Unter 30 Minuten, eine richtig flotte Küche und wenn es auch so schmeckt, wie es ausschaut, das werden wir aber dann später probieren, weil wir haben jetzt auch noch ein Dessert vor uns und mit dem starten wir jetzt gleich. Bediener, ich lege jetzt noch einen drauf, weil das Dessert schaffe ich auch in 15. Ja? Und zwar machen wir jetzt ein Folgendes. Wir machen uns ein Frischkäse-Dessert mit ein bisschen Rhabarber, ein bisschen Frucht, mit einer Haferkekse für einen Crunch und wir machen uns obendrauf ein schönes Bessé mit einem Melisseöl verfeinert und ein bisschen fein gehackte Melisse. Und für das werden wir jetzt als allererstes unseren... Rhabarber in äh, Scheibchen schneiden. Unsere Pfanne ist in der Zwischenzeit schon heiß. Wir geben jetzt gleich unseren äh, Rohrzucker oder braunen Zucker in die Pfanne, lassen den leicht schmelzen und geben dann gleich unseren Rhabarber dazu. Jetzt karamellisiert es quasi so in seinem eigenen Soft. Als zweiten Schritt brauchen wir jetzt unser Eiweiß von vorher. Das geben wir uns in der Schüssel. Und dann das jetzt mit der Kristallzucker ganz langsam richtig aufschlagen. Auf ganz kleiner Stufe rühren wir uns jetzt nur unser Melisseöl ein. Und jetzt brauchen wir unseren Frischkäse. Und da habe ich natürlich auch gleich noch einen Energiespartipp für euch. Wenn ihr richtig Energie sparen wollt, dann kocht es am besten nur schnelle Desserts, weil da braucht ihr ja keine Küchengeräte. <lacht> Nein, aber ganz ernsthaft, wenn ihr einen guten Energiespartipp haben wollt, dann fragt einfach einmal die Alexa. Jetzt haben wir da unseren äh, Frischkäse. Ich habe jetzt wirklich einen Ziegenfrischkäse, weil ich finde, es gibt äh, besondere Note. Es muss ja halt der milde Frischkäse sein, dann äh, schmeckt man das jetzt auch nicht so raus, dass es ziege ist. Aber er ist einfach wunderbar cremig und hat eine super schöne Konsistenz. Wir brauchen jetzt auch noch ein bisschen Honig. Nehmen uns da zwei Löffel dazu und dann können wir das Ganze erst einmal leicht unterheben. Nicht so richtig komplett durchrühren, sondern einfach leicht drunterheben, dass man noch ein bisschen sieht, dass da Honig drinnen ist. Und zum Abrunden von unserem Frischkäse ganz zum Schluss noch die fein geschnittene Melisse. Die Melisse gehört zu den Lippenblütengewächsen. Und das Wort Melisse stammt von dem griechischen Wort Militaien ab. Und da ist Meli enthalten, was für Honig gilt. Das wiederum hängt zusammen mit der Honigbiene. Denn die fühlt sie scheinbar magisch angezogen von der Melisse. Mit den Benediktinermönchen ist sie dann zu uns nach Europa gekommen. Und sie fühlt sie mittlerweile recht wohl. Und auch die kalten Jahreszeiten können ja nimmer recht so viel ausmachen. Sie ist mehr und mehr heimisch in unseren Gärten. Aber eine alte Sorte, eine alte heimische Sorte, die weiße Melisse, kommt mehr und mehr. Neben ätherischen Ölen hat die Melisse auch noch Gerbstoffe, Bitterstoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Aber auch Rosmarinsäure, das eigentlich für die Pflanze als Fraßschutz dient, aber uns gegen Pilze und Bakterien hilft. Die Melisse hebt uns die Stimmung, vertreibt uns Melancholie, aber hilft uns auch bei Reizüberflutung und fördert unsere Konzentration. Außerdem ist sie nur für alle möglichen Frauenleiden und Frauenbeschwerden hilfreich, egal in welchen Lebenslagen. Die Melisse wird gern verwendet als Melissenwasser, aber auch als Saft, als Tee oder als Dinktur oder man kennt auch diesen Melissengeist. Außerdem kann man nur Essig oder Melissenöl draus machen. Man kann die Melisse für alle Speisen verwenden, in denen man gern einen angenehmen Zitronengeschmack haben möchte. Unsere Melisse haben wir jetzt unter den Frischkäse drunter gezogen und jetzt können wir eigentlich schon anfangen zum anrichten. Als erstes gehen wir einmal unseren Frischkäse unten drunter. Dann eine Schicht von unserem Rhabarber. Dann haben wir ein paar von unseren Haferkekse. Die brechen wir einfach so ganz grob drüber. Dann noch einmal eine Schicht von unserem Frischkäse, dann kommt unser Baiser. Und jetzt werden wir das Ganze noch abflämmen, damit das eine richtig schöne Farbe kriegt oben. Und Stopp! Ha! Bettina, 14,43. Der Sieg ist mein und äh, ich glaube, das habe ich richtig gut hinbracht. Jetzt werden wir das natürlich auch gleich probieren. Also mit der Melisse, wenn es einmal nicht nur Deko ist, ist das eine super Alternative und auch eine super Unterstützung. Mmh. Mit dem Frischkäse war wirklich ein Traum. Also eine tolle Idee mit der Melisse. Und jetzt werden wir uns natürlich noch anhören, was die Bediener für einen Kommentar dazu hat. Da bin ich jetzt schon gespannt. Super, das nenne ich mal richtig schnelle Küche. Mein Favorit ist der Salat mit dem Topinambur drüber. Die Spaghetti Carbonara war in meinem Fall lieber vegetarisch, aber mit dem Knoblauchgrün hat sie das richtig gut an. Das werde ich auch bald einmal ausprobieren. Für mich klingt das ganze Menü echt richtig gut, stimmig und ideales Energiespender für diese Jahreszeit. Ja, Bettina, danke für dein Feedback. Du warst, ich bin kein Vegetarier, gell? also ich brauche meinen Speck. Aber danke für das tolle Feedback und so macht einfach schnelle Küche richtig Spaß. Saisonal der Frühling und so tolle Zutaten und darum ist sie jetzt noch eine Schicht sehr fertig. ihr meine Sachen, also gern S wie ich selber, dann gibt es da noch mehr Kochvideos.